Ja, und ähm, wenn wir von Transfer reden, dann spielen natürlich dabei die koordinativen Fähigkeiten eine besonders große Rolle, denn was sollen koordinative Fähigkeiten anderes sein als ein riesiger Pool von Transferannahmen. Wenn wir uns die angucken, dann ähm, gucke ich zuerst einmal auf die konditionellen Fähigkeiten. Ich hatte es vor zwei Schnipseln schon kurz erwähnt, dass Transferannahmen bei den konditionellen Fähigkeiten mit der Theorie der identischen Elemente relativ logisch erläuterbar sind. Also habe ich zum Beispiel, wenn ich die Ausdauer habe, dann ist das zentrale Element bei der Ausdauer das Herz-Kreislauf-System und wenn ich mein Herz-Kreislauf-System verbessere durch Ausdauertraining, dann werden alle motorischen Fertigkeiten, bei denen es auf Ausdauer ankommt, bei denen man also ein gutes Herz-Kreislauf-System benötigt, dann eben auch davon profitieren, wenn ähm, mein Herz-Kreislauf-System besser wird. Exakt das gleiche ist es mit der Kraft, wenn ich Kraft trainiere, dann werde ich in allen Fertigkeiten, die Kraft benötigen, besser werden. Ähm, Beweglichkeit dito. Ähm, wenn ich meine Beweglichkeit verbessere, ähm, dann habe ich äh, in allen Fertigkeiten, in denen Beweglichkeit benötigt wird, eine bessere Leistungsvoraussetzung. Und bei der Kraft sind es natürlich das identische Element, die Muskulatur und bei der Beweglichkeit ist es natürlich ja, ein bisschen komplizierter, schon die Gelenke und auch zum Teil die Muskulatur und auch zum Teil die nervale Ansteuerung. Schnelligkeit könnt ihr euch selber das gleiche überlegen. Das heißt also im Bereich der Kondition ist eine Transferannahme relativ plausibel. Die Frage ist jetzt, gibt es das auch im Bereich der Koordination? Und dazu wurden halt die koordinativen Fähigkeiten entworfen. Das Problem bei einer empirischen Herangehensweise zur Identifizierung von koordinativen Fähigkeiten kommt man zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis. Wie würde man das machen? Das empirisch sozusagen... Äh, herauszufinden. Ähm, nehmen wir mal an, wir würden denken, eine koordinative Fähigkeit ist es, Gleichgewicht zu erhalten ähm, und dann würde ich, um herauszufinden, ob es sowas gibt wie eine koordinative Gleichgewichtsfähigkeit, ganz viele verschiedene Aufgaben mir nehmen von denen ich sagen würde, ja, bei manchen braucht man halt Gleichgewicht, bei anderen braucht man kein Gleichgewicht und bei den einen braucht man ein bisschen mehr Gleichgewicht, bei den anderen ein bisschen weniger Gleichgewicht und dann sollte es so sein, dass Personen, die ein hohes Gleichgewicht, eine hohe Gleichgewichtsfähigkeit haben, in allen Aufgaben, in denen man Gleichgewicht benötigt, gut sind, und in allen Aufgaben, wo man Gleichgewicht nicht benötigt, so sind wie der Durchschnitt auch, oder im Durchschnitt so sind wie der Durchschnitt auch. Und alle, die eine besonders schlechte Gleichgewichtsfähigkeit haben, sollten dann auch in allen Aufgaben, bei denen Gleichgewicht benötigt wird, besonders schlecht sein. Und das ist aber empirisch überhaupt nicht der Fall. Also, ich habe Menschen, die besonders gut auf dem Schwebebalken turnen können, aber im Snowboardfahren nicht besser sind als irgendwer anders. Oder auf der Slackline auch nicht wesentlich besser sind. Während andere, die auf der Slackline super sind, trotzdem irgendwie auf dem Schwebebalken nichts zustande bringen. Und ähm, auch beim Eislaufen nicht besonders gut sich anstellen. Das heißt, ähm, man findet bei den vielen verschiedenen Aufgaben, bei denen ähm, Gleichgewicht benötigt wird, unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen, jeweils unterschiedlichen Fertigkeiten, ähm, sodass man eher sagen kann, ähm, Gleichgewicht halten auf dem Schwebebalken ist etwas Spezifisches, was eben nur auf dem Schwebebalken gilt und auf einer Slackline eben nicht mehr. Und damit ist es dann eigentlich gar keine Fähigkeit mehr, sondern eine Fertigkeit, und zwar die Fertigkeit, auf dem Schwebebalken sein Gleichgewicht zu behalten. Und das ist eben leider nicht transferierbar auf die Slackline und nicht transferierbar auf ähm, das Snowboard oder den Eislauf. Und tatsächlich sind bei den empirischen Untersuchungen keine koordinativen Fähigkeiten entdeckt worden, das heißt also auf empirischem Weg kann man die nicht bestätigen. Man hätte noch eine zweite Möglichkeit, nämlich theoretisch sich zu überlegen, ähm, es sowas gibt wie ein identisches Element, also sowas wie zum Beispiel die Muskulatur beim Krafttraining, dass wir sowas auch irgendwie ähm, bei ähm, den koordinativen Aufgaben finden können, aber da ist das Problem, das findet man halt auch nicht. Irgendwie hat es natürlich was mit dem zentralen Nervensystem zu tun, und tatsächlich gibt es sogar im Innenohr ein Organ, was für die Gleichgewichtsfähigkeit oder für das Gleichgewicht zuständig ist, aber ähm, das allein reicht noch lange nicht, um gut das Gleichgewicht halten zu können, sondern da müssen noch viel mehr Dinge dazukommen und man findet jetzt nicht so ein einzelnes Ding, ähm, was für das Gleichgewicht zuständig ist und erst recht nicht für andere postulierte koordinative Fähigkeiten. Nichtsdestotrotz ist es natürlich irgendwie gut in der Praxis so etwas zu haben, das die Übungen strukturiert und wo man dann sagen kann, ja, wir schulen mit diesen Übungen irgendetwas und nennen das dann eben eine koordinative Fähigkeit in der Hoffnung, dass diese Schulung auch spezifisch wirkt auf ähm, einzelne Fertigkeiten. Und dieses Konzept wurde von Peter Hirtz zunächst einmal entwickelt und dann von Dolph-Dietram Blume ähm, weiterentwickelt und zwar beide in der Zeitschrift Theorie und Praxis der Körperkultur schon vor 50 Jahren ungefähr, naja 40, sagen wir 40. Ähm, und wie man wie Insider wissen, sind Theorie und Praxis der Körperkultur eine Zeitschrift der dem ehemaligen DDR. Das heißt also, so die Idee von einem Konzept der koordinativen Fähigkeiten wurde zunächst einmal ähm, in der DDR geboren. Und ähm, Hirtz hat also zunächst einmal ähm, die Gleichgewichtsfähigkeit, die Differenzierungsfähigkeit, die Reaktionsfähigkeit, die Rhythmusierungsfähigkeit und die Orientierungsfähigkeit, postuliert und das wurde dann ergänzt durch eine Kopplungsfähigkeit und Umstellungsfähigkeit durch Blume. Und wie ihr vielleicht schon wisst, vielleicht auch nicht, aber wenn man das Ganze so ein bisschen geschickt anordnet, dann ergibt sich hier der ganz berühmt gewordene Dorfkrug, F kann man sich merken, steht für Fähigkeiten oder kann man auch einfach so einsassen und so kann man sich die ähm, sieben koordinativen Fähigkeiten von dolph Dietram Blume, also ganz gut und leicht merken. Ich gehe die auf die Einzelnen ähm, jetzt noch mal ein, nicht ähm, weil ich oder die Wissenschaft davon überzeugt sind, ähm, dass diese Fähigkeiten tatsächlich existieren, also die existieren ja ohnehin nicht. Das sind ja Konstrukte von Wissenschaftlern, aber selbst diese Konstrukte von Wissenschaftlern lassen sich empirisch halt, wie schon erwähnt, nicht bestätigen. Trotzdem äh, spielen sie in der Sportpraxis eine relativ große Rolle. Ja, das muss man so sagen. Ähm, da hat sich die Sportwissenschaft noch nicht so durchgesetzt mit dem Verdikt, dass eigentlich das keinen Sinn macht, von koordinativen Fähigkeiten zu reden. Aber eben weil das in der Praxis sehr oft vorkommt und auch hilft, Übungen zu strukturieren, werde ich euch diese sieben. Fähigkeiten mal kurz vorstellen. Da ist zuerst die Differenzierungsfähigkeit, das ist die Fähigkeit zum Erreichen einer hohen Feinabstimmung einzelner Bewegungsphasen und Teilkörperbewegungen, die in großer Bewegungsgenauigkeit und großer Bewegungsökonomie zum Ausdruck kommen. Das heißt, man hat also die Fähigkeit sehr genau ähm, seine, ähm, seine Bewegungen steuern zu können. Hier eine kleine Randbemerkung, wenn das wirklich eine Fähigkeit sein soll, dann ist es natürlich auch so, dass das transferierbar sein muss und dass zum Beispiel jemand, der besonders gut jonglieren kann, auch ein guter Schütze ist, weil er auch da die Bewegungsgenauigkeit genau hinkriegen müsste, weil er eben eine tolle Differenzierungsfähigkeit hat. Ja und ähm, es wurde auch noch nicht so richtig überprüft, aber ich vermute mal, dass es eher nicht der Fall ist. Orientierungsfähigkeit ist die Fähigkeit zur Bestimmung und zieladäquaten Veränderung der Lage und Bewegung des Körpers im Raum und Zeit bezogen auf ein definiertes Aktionsfeld und oder ein sich bewegendes Objekt. Hier haben wir einen Orientierungsläufer, der natürlich sowas braucht wie eine Orientierungsfähigkeit, aber auch ähm, die Torhüter müssen natürlich eigentlich immer, obwohl sie nicht gucken, wo ähm, das Tor hinter ihnen ist, müssen irgendwie immer sich so orientieren, dass sie ja, wissen, wo das Tor ist und auch ähm, abschätzen können, ob ein Ball, der aufs Tor geschossen wird, daneben geht oder nicht daneben geht. Genau wie Volleyballspieler abschätzen können müssen, ob ein Aufschlag ins Aus geht oder ob sie ihn annehmen müssen. All das sind Dinge, die die Orientierungsfähigkeit benötigt. Rhythmisierungsfähigkeit ist die Fähigkeit, einen von außen vorgegebenen Rhythmus zu erfassen und zu reproduzieren, sowie einen verinnerlichten, den eigenen in der eigenen Vorstellung existierenden Rhythmus einer Bewegung zu realisieren. Von außen ist ganz klar, man muss also so zum Tanzen sich einigermaßen rhythmisch bewegen können, ähm, aber auch ein Rhythmus von innen wäre zum Beispiel, wenn ich beim Skifahren mir irgendwie so einen Rhythmus vorspreche, so hopp, hopp und daraufhin meine Kurven schön rhythmisch aneinanderreihe oder wenn ich beim Volleyball-Angriffsschlag diese berühmte Anlauf-Amsterdam-Geschichte mache, dass ich da eben den Rhythmus der Anlaufschritte gut reproduzieren kann. Das ist alles die Rhythmisierungsfähigkeit. Reaktionsfähigkeit ist die Fähigkeit zur schnellen Einleitung und Ausführung zweckmäßiger motorischer Aktionen auf mehr oder weniger komplizierte Signale. Ja, da brauche ich glaube ich nichts zu sagen, Reaktionsfähigkeit ist irgendwie spricht für sich und ist natürlich auch notwendig. Gleichgewichtsfähigkeit hat man ja eben schon, ist die Fähigkeit den gesamten Körper im Gleichgewichtszustand zu halten oder während und nach umfangreichen Körperverlagerungen diesen Zustand beizubehalten bzw. wiederherzustellen. Ja. Wie gesagt, da habe ich oben schon genug zugesagt. Und dann kommt noch die Kopplungsfähigkeit, die Fähigkeit Teilkörperbewegungen untereinander und in Beziehung zu der auf ein bestimmtes Handlungsziel gerichteten Gesamtkörperbewegung räumlich, zeitlich und dynamisch zweckmäßig aufeinander abzustimmen. Ja. Also das ist ja im Prinzip ein, eine Fähigkeit, die, im, die eigentlich so die gesamte Koordination umfasst, ähm, weil Koordination ist ja irgendwie das zweckmäßige Aufeinanderabstimmen der Gesamtkörperbewegung. Und die Umstellungsfähigkeit, die Fähigkeit, während des Handlungsvollzugs auf der Grundlage wahrgenommener und vorauszusehender Situationsveränderungen, das Handlungsprogramm den neuen Gegebenheiten anzupassen oder es durch ein situationsadäquateres zu ersetzen. Das heißt also, wenn mein Gegner eine Finte macht und ich merke, dass es eine Finte wird, dann kann ich mich schnell umstellen oder wenn ich beim Tennis ähm, wenn dann der Ball an die Netzkante geht, dann muss ich sofort irgendwie reagieren und ans Netz laufen und den langsam tropfenden Ball versuchen zu erreichen. Ja, die Kritik mit Kritik habe ich ja oben schon nicht gespart. Eine Kritik an diesen sieben koordinativen Fähigkeiten ist, warum sind es eigentlich genau diese sieben und warum sind es nicht acht oder neun oder sechs gibt es nicht vielleicht noch weitere koordinative Fähigkeiten, wie zum Beispiel sowas wie Antizipationsfähigkeit oder Ballgefühl oder irgendwie so ein Timing-Fähigkeit. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also wenn ich mir angucke, wie manche von euch beim Volleyball Angriffsschlag doch ihre Mühen haben, dann habe ich den Eindruck, dass Timing eine ganz Ganz unbedingt zur Koordination mit dazu gehört. Und die zweite Kritik, das habe ich ja jetzt nun schon zur Genüge gesagt, die fertigkeitsübergreifende Aspekt ist halt nicht unbedingt gegeben. Okay, so viel zu den koordinativen Fähigkeiten und wir machen dann demnächst mit dem nächsten Schnipsel weiter und da stelle ich euch eine Alternative zu den koordinativen Fähigkeiten vor, die tendenziell eher von den Aufgaben ausgeht und da die koordinativen Anforderungen sich anschaut.